Liebe Wagramer Pendler und Pendlerinnen, heute ist es mir wieder passiert. Ich habe in der Arbeit in Wien noch etwas fertig gemacht und kam eine Minute zu spät zum Bahnhof in Wien-Mitte. Die S1 war weg und ich musste eine halbe Stunde warten. Wir kämpfen schon viele Jahre für einen 15-Minuten-Takt in Deutsch-Wagram und vor allem hier an der Haltestelle Helmerhof. Wir forderten intensiveres Engagement von der ÖVP im Fahrplanbeirat. Daher am 26. Jänner Liste 3 Wir für deutsch Wagram.